Hallo, Hallo, hier ist Frei. Wer bitte? Äh, Frei, die Straßenkinder. Ich hatte die ah, Frey, die Frey, Herr Frei. Ja, ich habe Ihren Text gelesen, Herr Frei. Ich finde den super. Durchgehend spannend. Also, man merkt, Sie haben das Reportergehen. Das rieche ich bis hierher. Ja, ja, das war auch ziemlich aufwendig. Ich bin jetzt seit acht Tagen vor Ort. Und ja. Deshalb wollte ich mit Ihnen noch mal über die 142 Euro Honorar sprechen. Das ist ja Ach, Sie sind noch, noch vor Ort? Haben Sie Handyvideos gemacht? Videos? Ja, wir nutzen das mehrspurig, ganz klar. Multimedia, Social Media, Total Media. Gell? Die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ja, was würden Sie denn zahlen? Ich meine, ich könnte schon noch mal losziehen und das Ganze bildlich. Äh, Herr Rey, Sie wissen, der Branche geht's sehr schlecht. Früher war da einfach mehr Möglichkeiten. Das geht heutzutage nicht mehr. Ja, na gut, ich bin ja sowieso vor Ort. Ich, ich weiß schon, Sie haben es auch nicht leicht. Absolut nicht, ja. So, jetzt muss ich mal weitermachen, ich würde sagen... Ja, was ist mit dem Geld? Herr ja, Frey, ich mag sie. Sie sind auch lange genug dabei. Ich würde sagen, wir runden auf auf 150. Ja, das vielleicht aber unter uns. Das sind ja gerade mal 8 Euro mehr. Herr ja, Frey, wir müssen alle den Gürtel einfach Eggern schnallen. Na? Also, bleiben Sie hartnäckig, ja. Leo. Verkauf dich zum Höchstpreis. Lern verhandeln. Mit Freischreiber.